Ich grüße euch zu einer neuen Folge Retropanda sich und heute habe ich mir mal ein ganz anderes System herausgefischt und zwar den Game Boy Color. Und auch da habe ich mal wieder die Seite GameFAQ zu Rate gezogen, was dann so als ein schlechtes Spiel für das System gibt. Und herausgekommen ist Gremlins Unleashed. Ja, warum habe ich mir das Spiel rausgesucht? Ich habe ja schon mal vor einiger Zeit Gremlin 2 für den Gameboy getestet und das war schon nicht so geil, aber das soll noch schlechter sein, obwohl es eigentlich relativ spät für das System erschien, nämlich 2001. Aber wollen wir mal gucken, warum das jetzt so wirklich mies ist. Eigentlich so vom Startbildschirm geht das eigentlich, würde ich sagen. Okay, sogar verschiedene Sprachen, was natürlich immer gut ist. Schauen wir mal rein. Nehmen wir natürlich Deutsch logischerweise, weil ja, klar... Okay, so also ein Link-Modus. Hey. Ich muss mal kurz den Lautstärke hier runterdrehen. Irgendwie geht mir die Musik jetzt schon auf den Keks. <lacht> Frohe Weihnachten, Billy. Ist eigentlich so finde ich, komisch, dass jetzt so spät noch ein Gremlin-Spiel erschienen ist. Das war 2001. Ähm, das ist ja eher so die Ära der 80er Jahre, wo die Filme populär waren. Schauen wir mal. Ich drücke es einfach mal Start. Keine Ahnung. Jetzt habe ich wahrscheinlich die. Hochspannende Story-Übersprung. Es tut mir leid, aber es gibt sicherlich auf YouTube irgendwelche Let's Plays oder Long Plays, wo ihr das mal nachschlagen könnt. Ähm, da, wir wollen anscheinend spielen wir jetzt aus, wie wir spielen wollen. Natürlich Gizmo. Also, wenn ich schon Gremlin-Spiel spiele, spiele wie ich natürlich äh, den gizmo spielen. Ne? Das Haus von Billy. Okay. Och ja. <lacht> also Animationen, die haben sie gut gemacht. Wenn hier so ein bisschen wackelt er, dann zieht er die Ohren ein, also. Das geht eigentlich. Okay, hier springe ich. Und hier wird die Attacke sein. Was macht er da? Ist das irgendwie Schreien oder. Man weiß es nicht, würde ich sagen, ne? Ah, er kann sogar klettern, okay. Ist auch geil, ne? So, so. Ist, ist sein Haus. Und guck mal, wie das hier aufgeteilt ist. Keine Grammys sind nicht groß, aber. Na, ja, so. Da. Den gucken wir mal. Oh. Liebe ich immer sowas. Muss ich das einsammeln? Hier, komm her, kam her. Oh. Ja, das war ja so im Gameboy-Teil, so der große Knackpunkt, dass man nur diesen Gumming-Bleistift hatte und da wie sich mehr schlecht als rechts zur Wehr setzen konnte. Okay, ich glaube ich hier. Aber ich glaube, da komme ich nicht hoch. Aber wo das äh, heruntergefallen ist, ich liebe sowas, wenn man sowas nicht vorahnen kann und äh, einfach Schaden nimmt. Schon tot? Das ging schnell. Das geht schneller als erwartet. Okay, muss ich aufpassen. Also ich darf hier glaube ich nicht. Der Ball hat mich getötet. Da komm her. Okay, hier komme ich auch nicht hoch. Ach, Hier kann ich auch hoch oh. gut, also man muss hier auf jeden Fall irgendwie herausfinden, wo man hochklettern kann und wo nicht. Zack. Oh. Ja, also steuerungsmäßig geht es eigentlich, muss ich sagen. Also, da kann ich mich nicht beklagen. Warum ist man eigentlich Süßigkeiten? Einsam. Ich habe die Gremlins-Filme gerade jetzt nicht so präsent im Kopf, muss ich sagen. Aber hey. Ach, das, ach die geben Leben. Ach, das ist ein Fotofilm? da müssen wir bestimmt irgendwie hoch. Da. Also dieses Gegner-Gedönse, das, das nervt mich etwas. Aber jetzt so ein ganz dramatisch Film-Eindruck macht das jetzt eigentlich nicht. Also ich glaube, das war das zweit schlecht bewertetes Spiel, klar. Mit diesen Bewertungen ist natürlich immer so eine Sache. Das ist sehr subjektiv. Aber irgendwie muss ich mir eine Orientierung holen. Wenn das jetzt bei vielen user bewertungen so abgeschnitten ist, dann hey. So. Aber wie gesagt, immerhin kann man hier kämpfen und nicht wie beim äh, Gameboy-Titel, wo man nur diesen komischen Gleitschiff mit einer extrem kurzen Reichweite hatte. Habe ich es jetzt geschafft? Wo muss ich denn lang? Also die Level scheinen so ein bisschen... Offen, Design zu sein, nenne ich es mal. Okay. Ich glaube, an allem, was grün ist, kann ich mich langhangeln, oder? So, auch hier. Boah. Gucken wir mal, ne? Gut, dass Plattformer so etwas offen sind, bin ich persönlich kein großer Fan von. Aber es ist natürlich zu lineal, äh, zu zu lineal, zu linear! <lacht> natürlich ist ähm, ist das natürlich, kann es auch schnell langweilig werden, aber so gesehen bei Mario, zumindest bei den alten Mario-Titeln ist das ja auch linear, okay, da gab es auch immer irgendwelche Geheimnisse und versteckte Sachen und so weiter, aber ich mag das irgendwie lieber, aber ist das ein persönlicher Geschmack das muss man, muss man nicht genauso sehen die Musik ist irgendwie nicht so geil, ne aber fahrmäßig haben sie es ganz gut gemacht, finde ich. Muss ich diese Februar eigentlich irgendwie einsammeln oder. Oder geben die nur Punkte? Ah! Ja, ja! Ja! Ich will. Ja, hallo? Lass mich einmal Schaden nehmen und gut ist. Also die.. Also der Gegner vernünftig zu bekämpfen, das ist echt nicht so einfach, weil die so aggressiv auf einen zugestürben kommen. Boah, die Musik geht mir jetzt langsam auf den Keks. So die Kali so gerade bei mir leiser im Headset gedreht. Ja, heute bei übrigens keine Pandamütze. Ich kann die ja auch nicht ständig äh, anziehen, ne? weil sonst wird die eh nur schnell dreckig. <lacht> Ich habe immer noch was für eine Attacke, das sein soll. Komm ich da hoch? Ja. Immerhin, man hat ja diese drei Herzen da unten, aber immerhin scheint man die doch äh, relativ gut, gut äh, einsammeln zu können. Oder muss ich jetzt Brillen einsammeln? Also ich habe jetzt 37 Fotos da eingesammelt. Muss ich irgendwie Fotos machen? Mal gucken. Ach, jetzt Sehe ich gerade, will ich da die Sachen aus? Ah, das sind die Angriffe. Jetzt habe ich den Bogen. Okay. Gut, also kampfmäßig habe ich ja bisher jetzt keine Probleme gehabt. Was muss ich jetzt machen? Also wäre es natürlich jetzt immer. wollen Oder nee, nicht immer, aber wenn das zu offen ist, ist es natürlich auch nicht geil, ne? Muss ich hin? Also unten da ging es ja nicht weiter. Und jetzt bin ich hier oben und da geht es auch nicht weiter. Tschü! Oh, aber ja, mitten im Lauf getroffen. Ja, keine Ahnung. Hm. Ah, schade, ich dachte, ich kann beim Klettern den Bogen benutzen, aber das geht natürlich nicht. So ähm, Kampf. Erfahren, abrupt ist er anscheinend nicht der gute Gizmo. Hm, vielleicht doch hier unten lang? Ich hab keine Ahnung. Das ist das erste Level, ne? So, das erste Level sollte ja eigentlich immer so mit das einfachste sein. Aber wie gesagt, immer irgendwie Animation, die sehen doch eigentlich relativ hübsch aus. Also da habe ich schon wesentlich schlimmere Titel bei mir gehabt. Durch Steuerung, also wenn man nach links und rechts geht, springen und so, das wird eigentlich immer gut ausgeführt. Weil mit dem Gegnern. die sind halt ein bisschen blöd platziert, die sind ein bisschen schnell. Aber ich denke mal, daran könnte man sich jetzt auch gewöhnen. Ich gehe nochmal hier ins Ende, sonst bin ich glaube ich echt ratlos. Was ich machen? Ach, hier es noch weiter runter. Oder komme ich daher? Bin mir gerade unsicher. Ich glaube, da komme ich her. Komm ich. Immer entscheiden die Gegenstände auch zu respawnen? Oder denke ich das gerade nur? Ich habe keine Ahnung. Hm. Ja, komm her. Komm. Ja. Also das Kämpfen ist etwas fummelig, aber. Also, dass das Spiel jetzt so schlecht ist, sehe ich jetzt nicht so, ne? Ich habe auch letztes das ähm, zweitschlechteste Game Gear Spiel laut der Seite irgendwie angespielt. Das war ja auch einfach nur schwer, das war ja per se kein, kein, kein schlechtes Spiel irgendwie. Ich frage mich jetzt halt nur, was ich hier machen soll. Okay. Ach, das, ach, er macht denn ein Foto! Das sollte das sein, dass er hier den, den Blitz dann macht. Sehe ich, seh ich gerade aus. Es wurde so eine kleine Kamera da. Ah. Okay, gut. Haben wir das geklärt? Dann sind die Fotoapparate hier nur die Waffenmunition ähm, ja, in dem Sinne. Aber was ich machen muss, ich habe keine Ahnung. Also das Kind hätte mich das jetzt schon wieder etwas frustriert. Sich ich irgendwie nach links? Erstmal hier. Zack. Nö. Nee. Was bringen denn eigentlich diese Brillen? Also Pause, start, Ich dachte, ich. Die kann ich ja auch nicht aktiv auswählen, ne? Oder muss ich diese komischen Brillen einsammeln, eine gewisse Zahl? Man weiß es nicht, ne? Die Gegner Respawn natürlich auch, aber gut, für die Gegenstände. Zumindest glaube ich, dass sie respawnen es ist ja natürlich auch logisch, dass die Gegner auch respawnen, ob es Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt, würde ich sagen hm. ja, schon das erste Level ich habe keine Ahnung was ich jetzt noch machen soll Technisch steht das Spiel solide. Achtung! Retro-Panda-Wort-Bingo. <lacht> äh, da, aber. Es ist natürlich kein überklasse, super geil Titel, klar. Aber es ist schlecht ist es nicht. Aber. Aber so gesehen habe ich jetzt auch jetzt schon keine Lust mehr, ehrlich gesagt, groß weiter zu spielen oder da jetzt noch groß Zeit hinein zu versenken, weil. Wenn ich schon am ersten Level scheiter, ey, keine Ahnung. Auf jeden Fall besser als der Gameboy-Titel, würde ich so aus dem Bauch heraus sagen. Der man natürlich zwar etwas linearer, aber dafür steht das hier eigentlich besser da. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt die ganze Zeit hier im Kreis rumlaufe, haben wir einen Blick reingeworfen. Es ist jetzt nicht wirklich kacke, also richtig, richtig mies, aber richtig geil ist es natürlich auch nicht. Diese Bewertung hat es sich komplett umsonst gehabt, aber es gibt wirklich schlimmer aus. Naja, auf jeden Fall schön, dass ihr reingeschaut habt. Vielen Dank und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das hier kommt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.